guckst mich an, und ich gehe mit, und der ist ewig, dieser Augenblick, da scheint die Sonne, da lacht das Leben, da geht mein Herz auf, ich will's dir geben, ich will dich tragen, ich will dich lieben, gefragt ist einfach da weglaufen geht nicht das ist mir klar du und ich das ist ganz sicher wie ein schöner die von der ganz besonderen sorte und wir haben ein recht darauf uns immer wieder zu begegnen immer wieder anzusehen wenn die große weite Weltruft ruft, wäre ich sicher mit dir gehen. Liebe will nicht. Liebe kämpft nicht. Liebe wird nicht. Liebe ist. Liebe sucht nicht. Liebe fragt nicht. Liebe ist. So wie du. mein Wunderschöne, und ich möchte mich noch bedanken, was du getan hast, was du gesagt hast, es war ganz sicher nicht leicht für dich, du denkst an mich in voller Liebe, und was du siehst, geht nur nach vorne, Du bist mutig, du bist schlau, und ich werde immer für dich da sein, das weiß ich ganz genau, und ich wir sind wie Kinder, die sich lieben, wie sie sind, die nicht lügen und nicht fragen, wenn es nichts zu fragen gibt, wir sind zwei und wir sind eins, und wir sehen die Dinge klar, und wenn ein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 Liebe will nicht. Liebe kämpft nicht. Liebe wird nicht. Liebe ist. Liebe sucht nicht. Liebe fragt nicht. Liebe Fühlt sich an wie du bist. Liebe soll nicht. Liebe kämpft nicht. Liebe wird nicht.